Jo Leute, was geht? Hier e ist wieder euer oder BOSS hier vom Boss Channel Number One meine Freunde und heute wieder ein kleines Gameplay Commentary hier am Start und erstmal zum Gameplay. Ist eine Nuklear hier auf der Map, ähm, ich glaube Carrier heißt die Map, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe echt lange kein Black Ops 2 mehr gespielt. Und es hat sich nichts besonderes, aber ich dachte mir, kann man erstmal so nehmen für ein Gameplay. Ist auch ein bisschen kürzer und ja. Bevor ich jetzt hier wirklich losstarte oder irgendwas großartig erzähle, muss ich wirklich erstmal was machen und zwar ist es ein bisschen untypisch für mich so auf YouTube. Also auf YouTube zumindest, also im echten Leben jetzt nicht, nicht, dass ihr was Falsches denkt. Und zwar muss ich mich wirklich mal bei euch bedanken. Und zwar denkt ihr jetzt so, hä, warum muss der Boss sich bei uns bedanken? Und zwar liegt es daran, weil sich wirklich so viele Leute ähm, hier unter meinen letzten Videos ja, gemeldet haben, beziehungsweise das heißt, gemeldet haben, haben mal geschrieben, was Gutes, was Schlechtes, was besser gemacht werden könnte. Und da habe ich mich echt gefreut, so, dass dann wirklich so viele Leute mir unter die Arme gegriffen haben oder mir ihre Unterstützung gezeigt haben, sage ich mal. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Und deswegen erstmal das Danke an euch Und jetzt brauche ich euch schon wieder so beim nächsten Thema, also ist jetzt ein anderer Unterpunkt sage ich mal Und zwar brauche ich von euch ein Intro, also wer ein Intro erstellen könnte Würde ich mich freuen, wenn ihr mir per private Nachricht entweder bei Facebook oder Youtube, besser, wer Youtube euch mal melden könntet. Weil ja, ich hatte mal damals ein Intro, aber das konnte ich ja nie verwenden, weil ich ja die Videos nie gerendert habe, aber ist jetzt ja anders und ich dachte mir so, ja, so ein Intro vor den Videos wäre schon an sich echt fresh, würde cool ausschauen, würde noch ein bisschen professioneller wirken. Und deswegen, wenn da jemand Ahnung hat, wie das geht und ja auch Lust hat, mir eins zu machen, würde ich mich echt freuen Also ihr würdet dann natürlich auch Promo bekommen, keine Ahnung, also verlinken und sowas ist kein Thema. mache ich natürlich gerne. Und ja, eine Hand wäscht die andere, ihr wisst. So ist das Leben auf der Street, sag ich mal. Und ja, Thema Intro auch abgeschlossen. Und jetzt habe ich, glaube ich, noch zwei Minuten Zeit, um mir irgendwas anderes zu labern. Und zwar genau, passt noch was, viele fragen mich immer, hey, was hältst du von Advanced Warfare? also neuen CD, wie sind da deine Meinungen dazu und muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dazu wirklich noch gar keine Meinung, liegt daran, weil ich erstens nicht auf der Gamescom war, das hat auch mehrere Gründe, darüber könnte ich auch mal ein Video machen, wenn es euch interessiert, weil würde ja eigentlich schon, wäre echt gerne hingegangen, aber ging nicht, also ging wirklich nicht, nicht weil ich irgendwie Angst hatte oder weil ich, keine Ahnung, es ging einfach nicht. Aber kann ich mal ein Video erklären, das würde ein bisschen länger dauern, würde das ganze Video jetzt hier platzen lassen, hier voller Länge. Auf jeden Fall, ja, ich war halt nicht da, konnte es deswegen nicht anspielen und deswegen habe ich halt auch keine Ahnung, wie es so ist. Habe mir auch nicht ein einziges Gameplay-Video angeschaut, weil es mich halt am Anfang nicht interessiert hat, aber ich habe dann so einen Livestream angeguckt, ganz kurz nur. Und ja, da wurde ich halt schon ein bisschen geflasht und dann habe ich mir hier vom Kollegen Upper Red, also erstmal Grüße an dich, habe ich mir... So sein Video, sein Meinungsvideo, meine Meinung darüber oder so, hat er, keine Ahnung wie das hieß auf jeden Fall hat er seine Meinung zu Advanced Warfare gesagt und Er meinte ja, dass das Spiel an sich ganz okay ist und ein typisches, also jetzt nicht ein typisches COD, aber sich halt noch wie ein COD anfühlt Und ja, deswegen freue ich mich halt schon so ein bisschen drauf, weil Red hat ja auch Ahnung, wenn er sagt, dass es nicht scheiße ist, wird es schon nicht scheiße sein, sage ich mal Und ja, also ich freue mich schon drauf, ist jetzt nicht so, dass es mir komplett egal ist, ich freue mich jetzt schon drauf und wenn es gut wird, werden natürlich auch Videos kommen. Wenn es schlecht wird, wird wahrscheinlich auch Videos kommen. Also, ist so oder so egal. Videos kommen so oder so vom Game wahrscheinlich. Außer so wie Ghost. So scheiße, dann kommt auch nichts davon. Aber ja, ist auch egal. Und ja, genug dazu gesagt. Also, habe jetzt noch nicht so die große Meinung, aber ich freue mich schon drauf. Keine Ahnung. Wenn ihr das auf der Gamescom wart und das gespielt habt und ihr es scheiße fandet, könnt ihr es auch mal in die Kommentare schreiben. So und warum. Würde mich dann auch mal interessieren. Ich lese wirklich jedes Kommentar. Glaubt man ja von mir eventuell gar nicht, aber doch ist so, ich lese wirklich alles. Und ja. Gameplay-technisch oder videotechnisch sollte das Video jetzt auch langsam am Ende sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Obwohl, nee, dauert noch ein bisschen, genau. Kann ich noch was sagen. Und zwar, die Facecam und sowas habe ich jetzt auch alles, ähm, also ich weiß jetzt wie das geht, dies, das, also ist alles geregelt. Und wollte ich mal fragen, ob ihr wirklich bei jedem Video Facecam haben wollt ab jetzt, also die nächsten Videos halt. Oder ob das mehr was Besonderes sein soll oder wie was wo schreibt es mal in die Kommentare, weil würde mich mal interessieren, weil keine Ahnung von mir aus ist das egal, ob ich da immer zu sehen bin oder nicht. Und ja, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Euer emp Double Boss des Order Bitches, noch homo. School.